aufzugeben. Deswegen muss man das klar benennen und möglicherweise auch Konzepte entwickeln, wie man dann zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder, äh, zumindest für eine Zeit lang, die Kerne nutzen kann.